Herzlich willkommen zur Wanderwelt mit Thomas Compagnon. Andrea Mayer. Heute laufen wir durch den Kanton Watt. Mit einem Sicherheitsabstand von zwei Metern. Wir kommen vorbei beim Kloster Comain-Mautier. Wir folgen dem Weg Sentier du Patrimoine im Kanton Watt und laufen durch malerische Dörfer entlang von einem kleinen Bach namens Nozart. der die grasenden Vierbeiner liebt trifft sie auf fast allen Weiden, aber locken lönt sie sich nur schwer. Jetzt kommt der Pony Profi. Ich sehe gar nicht, du die Frisur. durch. Vielleicht auch besser so. Wer weiß, wie groß die Enttäuschung von dem vermeintlich freundlichen Vierbeiner ist, wenn am Schluss doch ein Käserübel aufblitzt. Auf dem Weg nach Romain Motier begrüßt uns der Frühling. Sogar die Wälder sind mit einem feinen Blumenteppich belegt und wir freuen uns über die Farbenprache. Wir wechseln von der Natur zu der Kulturinteressierten. Vor uns liegt Romain Motier. Der Ort ist bekannt für seine über 1000 Jahre alte Aktei. Das ehemalige Benediktinerkloster ist eine der kostbarsten Perlen, die die Region yverdon le -Bas hat. Wir haben grosses Glück. Nicht nur, weil die Abtei offen ist, auch der Organist ist da und spielt auf seiner Orgel. Andächtig hören wir zu und geniessen das romanische Bauwerk, das als eines der schönsten der ganzen Schweiz gilt. Die Geschichte von unserer Vorfahren lässt sich auf dem Wanderweg aber noch anders erfahren. Vom Kloster wandern wir auf der rechten Talseite von Nonbach nach Süden. Irgendwo auf dem Weg müsste ein Findling sein. Es sind im Keimnisvolle Zeichen eingraviert worden. Also Thomas, wo sind jetzt die Eingravierungen? Dort ist der Stein. Verpassen kann man die Pierre Gravé nicht. Der Weg ist gut angeschrieben. Jetzt wollen wir aber wissen, was es mit diesen Zeichen auf sich hat. Thomas wagt eine erste Interpretation. Die übertrifft variante nie, was beweist, dass der Fußball eben doch in Europa erfunden worden ist. <lacht> du meinst, die haben schon Fußball gespielt mit äh, Steinhäufen oder was? Die, die vor Christus. <lacht> ja gut, die Idee ist nicht schlecht. Hier ist der Ball? Das ist das Beißabwinkel, das ist das Knie, das ist der Arm. Natürlich alles stilisiert. Heute ist natürlich Quatsch, das stellt eine Jagdszene dar, etwa 4000 vor Christus. Wir haben gerade etwa die Hälfte der Wegstrecke hinter uns. Langsam wird es Zeit für einen Mittagsrast. Das machen wir in Form eines Picknick in einer kargen, aber nicht wenig reizvollen Landschaft. Wie man sieht, gibt es da sogar kleine Fußballturnier. Die Wälder auf unserem Weg laden eben nicht nur Wanderer ein. Viel zu schnell geht der Nachmittag vorbei. Es ist ein wunderschöner Weg. Man muss aufpassen, aber es ist schön zu laufen. Kurz vor Schluss sind wir gespannt auf den letzten Höhepunkt, La Le Touffière. ein berühmter moosbedeckter Felsen. Aus dem Moos strudeln verschiedene Quellen. Das Naturwunder hat seine Wirkung und natürlich müssen auch wir ein, zweimal über den weichen Moosdeppich laufen. Im Sommer nach einer langen Wanderung kann man da gerade seine Füße baden. Eine ideale Erfrischung.